Es gibt relativ wenig Unterschiede. Sowohl der Kollege Carsten Lucke als auch ich haben private Twitter- und Facebook-Accounts, die wir auch äh, in professionellen Kontexten, das sprich in Projekten selbst nutzen, um äh, zu kommunizieren. Aber die ähm, Nutzung der hauseigenen Accounts steht dann in so einem Fall doch im Vordergrund. Also wir versuchen da eine Trennlinie reinzukriegen, was uns äh, zugegebenermaßen auch nicht immer gelingt, aber vielleicht auch gar nicht so wünschenswert ist, weil es immer gut ist, eine Person mit Jugendarbeit tatsächlich zu verbinden. Also die Übergänge sind, was diese Nutzung angeht, recht fließend, so wie auch unsere Arbeitszeiten. Wahrscheinlich bedingt das einander ein wenig.